Klicke auf der Webseite von Sunmaker auf Spielautomaten, um Triple Chance kostenlos zu spielen. Suche dann Triple Chance in der Liste und klicke auf Play. Das Spiel lädt und du spielst jetzt mit Spielgeld. Unten rechts kannst du wählen, wie viel du setzen möchtest. Klicke dann auf Start, um loszulegen. Hast du einen Gewinn, kannst du versuchen, ihn mit der Risikoleiter noch zu erhöhen. Du kannst die Risikoleiter bis zum Hauptgewinn von 140 Euro hochklettern. Natürlich hast du jetzt kein echtes Geld, sondern auch nur Spielgeld gewonnen. Möchtest du dein Glück mit echtem Geld und echten Gewinnen an den Merkur Automaten versuchen, musst du dich zuerst registrieren und kannst dann bequem Geld einzahlen.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 Jetzt kannst du Triple Chance spielen. Triple Chance findest du wieder unter Spielautomaten im Casino-Bereich. Suche das Spiel dann in der Liste und klicke auf Play. Casinoverdiener.com wünscht dir viel Spaß mit Triple Chance bei Sunmaker. Bye.